Herzlich willkommen zum Vortragsblock Nummer drei hier auf der Bühne Nummer 1. Wir haben insgesamt drei Vorträge. Ein Vortrag wird live sein, der erste. Und die anschließenden beiden Vorträge, die sind im Vorfeld als Video eingereicht worden. Beginnen wird manuell mit einem Vortrag über das geoportal.de 2.0. Danach werden Hymi und Marco etwas über die Realisierung von konfigurierbaren webgis berichten. Und abgeschlossen wird hier der Blog von einem Vortrag von Dr. René Lörer, über das Serviceportal der Stadt Bielefeld. Ganz wichtig, wie ihr es vielleicht in den anderen Sessions auch schon gesehen habt, in Venueless habt ihr auf der rechten Seite einen Fragen-Tab. Wir würden euch bitten, während des Vortrages gerne dort schon Fragen einzuschreiben, beziehungsweise die gerne auch ab- oder down-zu-voten, dass wir, wenn wir im Nachgang zu den Vorträgen die Fragen besprechen, dass wir dort darauf zurückgreifen können. Dann viel Spaß und bis später. Manuel, bitte. Ja, danke Pascal. Und hallo zusammen. Ja. Mein Name ist marne Fischer. Ich bin Mitarbeiter im BKG, im Bundesamt für Kartographie und Geodesy und freue mich Ihnen heute das Geoportal 2.0 vorzustellen, beziehungsweise auch die Masterportal-Software, das ist eine Open-Source-Software, die für die Entwicklung vom Geoportal 2.0 eingesetzt wurde. Später werde ich noch kurz auf eine Implementierungspartnerschaft eingehen. Das ist eine Ganz interessante Partnerschaft, die sich rund um die Masterportal-Software äh, gebildet hat. Anfangen ähm, möchte ich mit dem Geoportal.de und Ihnen kurz äh, vorstellen, was das Geoportal.de ist. Viele von Ihnen werden das sicherlich schon kennen und sind an der einen oder anderen Stelle schon drauf gestoßen. Trotzdem will ich die Gelegenheit noch kurz nutzen. Das Geoportal.de ist die zentrale Plattform, das zentrale Portal, zu Daten, Applikationen der GDI.de. Was ist die GDI.de? Das ist die Geodateninfrastruktur Deutschland. Das ist ein Vorhaben von Bund, Ländern, Kommunen, um äh, Geodaten aus dem öffentlichen Bereich, also von öffentlichen Verwaltungen, von, von Behörden, ebenenübergreifend online zugänglich zu machen. Dazu bedarf es Standards, ein, Empfehlungen, wie, wie das umgesetzt wird und eben diese Infrastruktur die ähm, dezentralen Zugriff auf die einzelnen Ressourcen ermöglicht. Was kann man mit dem Geoportal.de jetzt alles machen? Man kann in den man kann eine Recherche betreiben über die Geodaten ähm, im öffentlichen Sektor in Deutschland, kann schauen, wo ähm, gibt es Geodaten ähm, zu, ähm, zu Bahnstrecken, zu Verkehrswegen und, und ähnlichen Geschichten. Man kann sich die Geodaten auch darstellen, wenn es dazu Darstellungsdienste gibt. Download von, von Geoinformationen ist natürlich auch möglich. In dem Geoportal selbst sind, sind eine Vielzahl von, von Ressourcen enthalten. Mittlerweile über 350.000 Quellen aus den verschiedensten Bereichen. Da sind Daten drin zu Wetter und Klima, zu Statistik. Daten vom Rathaus mhm. bis hin zur mhm. Bundesbehörde sind alle in dem Geoportal.de enthalten. Und viele Daten auch als Open Data verfügbar. Ähm, wie funktioniert jetzt die Geodateninfrastruktur bzw. das Geoportal.de. Basis äh, dieser ganzen ähm, Geschichte, der, der ganzen Architektur sind eigentlich Metadaten. Daten, äh, also beschreibende Daten zu Geodiensten, zu Geodatensätze, ähm, die vorgehalten werden bei unterschiedlichen Institutionen, ähm, bei Ländern, bei Kommunen, die diese Daten über Katalogdienste, das sind dezentrale Katalogdienste, bereitstellen. Diese Katalogdienste geben ihre Daten in regelmäßigen Abschnitten an einen zentralen Katalogdienst, den geodatenkatalog.de. Das ist ein zentraler Katalogdienst für alle Metadaten in Deutschland des öffentlichen Sektors. Und das geoportal.de speist seine Suche dann aus dem Inhalt des geodatenkatalogs.de und ermöglicht dem Nutzer dann eine Interaktion mit Diensten, die die in den Metadaten beschrieben sind und dezentral von verschiedenen Datenanbietern bereitgestellt werden. Somit ist diese Geodateninfrastruktur mit dem Portal durchgängig über mehrere Stationen verfügbar. Betreiber dieses Portals ist das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, in dem ich tätig bin. Wir betreiben diese Komponente, auch den Geodatenkatalog, aber auch das Geoportal.de im Auftrag der GDI.de und sind für den Betrieb und Ausbau zuständig. Jetzt möchte ich Ihnen kurz das Entwicklungsprojekt Geoportal 2.0 vorstellen. Und zwar hat sich die GDI, DE und das BKG letztes Jahr entschlossen, das existierende Geoportal weiter auszubauen. In einem gemeinsamen Projekt ähm, und Ziele dieses Projekts waren, den Zugang des, zum Portal zu äh, verbessern, sodass nicht nur Fachexperten Zugang zu dem Portal erhalten, sondern auch Laien dass die Daten dort einfacher zugänglich sind. Hier durch, hierfür wurde ein Redaktionsteam äh, gegründet, welches ähm, besonders relevante Daten, besonders wichtige Daten, besonders ähm, politisch-gesellschaftlich relevante Daten aus dem Pool der Daten der GDI.de herausgefischt hat, ähm, ausgewählt hat und redaktionell aufbereitet hat, in einem Redaktionsbereich dargestellt hat, sodass man ähm, auf überregionale Daten einfach zugreifen kann. Zudem wurde die Suche noch verbessert, der Funktionsumfang und noch weitere Entwicklungen vorgenommen. Die Entwicklungen wurden im BKG äh, in einem kleinen Entwicklerteam. Äh, drei Entwickler waren dort zuständig. Äh, wurde die Softwareentwicklung durchgeführt und als Basis wurde die Masterportal Software eingesetzt. Projektstart war im April 2020. Da haben die Arbeiten zur Entwicklung begonnen. Und nach einem Jahr Entwicklungszeit konnte im April diesen Jahres die neue Version des Geoportals D .de freigeschaltet werden. Die Startoberfläche sehen Sie hier auf der Folie abgebildet. Es ist dann möglich über einfache, vorkonfigurierte Kategorien wie Umwelt und Energie Raum und Lage, Wirtschaft und Finanzen zu den einzelnen redaktionell aufbereiteten Datensätzen ähm, zu stoßen, dort entsprechend zu recherchieren oder auch über den Suchschlitz in der Mitte direkt auf das äh, komplette Angebot der GDI.de ähm, zu recherchieren und dort nach interessanten Datensätzen von Bebauungsplänen bis hin zu Wetter- und Klimadaten zu recherchieren. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Neuerungen in dem, in dem Portal vorstellen, anhand von Folien. Und zwar haben wir probiert, die die Navigation, die Seitenstruktur zu vereinfachen, intuitiver zu gestalten. Hierzu haben wir ein seitliches Menü geschaffen, was relativ einfach ein- und auszublenden geht. In dem Menü kann man über verschiedene Themen zu den zu den Daten gelangen, kann schauen, welche Datenanbieter denn Daten zum Portal anbieten, welche Daten das sind, kann die sich natürlich dann auch in der Kartenansicht entsprechend anzeigen lassen, kann Datensätzen zur europäischen Geodateninfrastruktur Inspire suchen, also den, den deutschen Anteil zu Inspire kann hier nach recherchieren und Tutorials sind hier ebenfalls noch verfügbar. Zur Kartenansicht. Die Kartenansicht entspricht im, im, im Großen und Ganzen eigentlich der, der Standardansicht der Masterportal Software. Wer die Masterportal Software kennt, wird hier Elemente wiedererkennen. Ähm, enthält die Standardelemente zur Navigation, Pan, Zoom, Karten-Teilen-Funktion, Copyright ähm, Hinweise. einen Layerbaum, ähm, um entsprechende ähm, Layer zu organisieren und zu verwalten, die in der Karte hinzugeladen werden. Und man hat die Möglichkeit, verschiedene Hintergrundkarten äh, zu verwenden von topografischen Webkarten, wie hier dargestellt. Das ist das Produkt Top Plus vom BKG bis hin zu Autofotos äh, für ganz Deutschland oder auch ein Satellitenbildmosaik äh, mit Center02-Daten für ganz Europa. Hier sehen Sie eine Übersicht aus dem Redaktionsbereich, wo verschiedene aufbereitete Daten zum Thema Wasser dargestellt werden. Hier haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, Sickerwasserrate aus Boden abzurufen oder, die, oder Daten über die Wassergewinnung in Deutschland anzusehen. Durch Blick auf die Kachel werden dann die Daten natürlich entsprechend in der Kartenansicht dargestellt Tutorials hatte ich bereits erwähnt. Wir haben auch einige kleine Filmchen aufgenommen, wo Sie Erläuterungen zur Bedienung des Portals finden können, wo Sie kleine Hilfestellungen bekommen, wie das Portal zu bedienen ist. Neben den eben kurz erwähnten Neuerungen kann ich Ihnen noch den, den Flyer empfehlen, in dem ähm, auch alle wesentlichen äh, Werkzeuge des Portals enthalten sind. Das sind im Großen und Ganzen eigentlich Standardwerkzeuge von, von Webkartenviewern, ähm, Navigationswerkzeuge, Werkzeuge zum Kartenvergleich, um zwei Karten ähm, oder zwei Geodienste, Darstellungsdienste miteinander direkt vergleichen zu können. Timeslider, um zeitlich Variable Daten äh, abfragen zu können, darstellen zu können. Und Hintergrundkarte hatte ich schon erwähnt. Diesen Flyer kann man über die Informationsseite der GDI.de erreichen und dort auch die entsprechenden Funktionen einsehen oder eben direkt in der Bedienung des Portals erkunden. Jetzt möchte ich kurz auf die Masterportal-Software eingehen. Hatte ich vorhin schon erwähnt, dass das eigentlich die technische Grundlage auch ist. Auf, auf dieser wir das Geoportal 2.0 und auch das vorherige Geoportal schon entwickelt haben. Die Masterportal Software ist ähm, eine ursprünglich vom, vom äh, LGV Hamburg entwickelte Geoportal Software, ähm, um die sich mittlerweile eigentlich ein, ja, es ist mittlerweile ein Open Source Projekt ein größeres, wo sich viele Personen, Behörden, Institutionen beteiligen und die Software weiterentwickeln. Die Software steht äh, als Open Source zur Verfügung unter der MIT-Lizenz. Und Vorteil dieser Software ist die einfache Konfiguration. Also man kann ohne Programmierkenntnisse sich eigene Portalinstanzen ähm, erstellen durch Konfigurationsdateien und kann diese publizieren und kann ähm, mit, mit Themen bestücken, mit Daten und so weiter, ohne jetzt wirklich ähm, einen Programmier-Background zu haben. Das macht das Portal so äh, attraktiv. Es nutzt OTC-Standards, das ist ein ganz wichtiges, ähm, Mittel, dass das WMS-Dienste, WFS-Dienste, WMTS und so weiter unterstützt werden. Ganz wichtig auch für eine Geodateninfrastruktur. Das, Geo, das Masterportal äh, selbst verfolgt einen modularen Entwicklungsansatz. Das heißt, man kann sich einfach äh, Module erstellen, ohne zu tief in, in Code äh, einzugreifen, sondern kann die Software durch Module erweitern. Dort gibt es einen, einen Modulansatz, äh, um, um das einfach machen zu können. Und auch die Metadaten, die ich vorhin als Basis für eine Geodateninfrastruktur ja schon erwähnt habe, die sehr wichtig sind, sind im Masterportal integriert, so dass das Masterportal auch gut geeignet ist zum Einsatz in Geodateninfrastrukturen. Das Masterportal ist nicht komplett neu entwickelt, sondern nutzt eigentlich schon bewährte vorhandene Webtechnologien, unter anderem ähm, werden hier ähm, Open Layers verwendet für, für das Webmapping, äh, Vue.js als, als ähm, zentrales äh, JavaScript-Framework für die Webseitenerstellung, Cesium für, für die 3D-Integration äh, und ähm, Bootstrap fürs responsive Design und noch weitere Bibliotheken. Ein paar sind hier aufgezählt, ist aber nur ein, ein Auszug. Ähm, welche Zugänge, welche Möglichkeiten gibt es jetzt, das Projekt zu erkunden oder auch dort mitzumachen bei dem Open-Source-Projekt? Es gibt eine Landingpage zum Masterportal. Auf dieser Landingpage sind verschiedene Infos zum Projekt insgesamt, zu der Implementierungspartnerschaft, die ich gleich noch vorstellen werde, aber auch Tutorials zum, zum Schnellstart, wie man schnell eine eigene Instanz aufsetzen kann. Vorträge sind dort veröffentlicht, alles rund um das Projekt äh, kann man dort finden. Zudem gibt es natürlich noch eine Code-Repository, die unter Bitbucket äh, veröffentlicht ist, wo man den aktuellen Entwicklungsstand sehen kann und auch ähm, Stable Releases runterladen kann und auch eine umfangreiche Dokumentation mit Code-Konventionen und so weiter. Also wer hier mitmachen möchte und mitcoden möchte, ist natürlich gerne eingeladen, hier in dem Repository in, entsprechend beizutragen. Zudem gibt es noch ein Trello ähm, für die Aufgabenverwaltung, wo man sich über Features und so weiter austauschen kann und ähm, ja, was auch jedem frei zur Verfügung steht. Es gibt mittlerweile auch noch weitere Ausprägungen vom Masterportal. Es gibt eine Masterportal-API, eine Programmierschnittstelle, um, um das Masterportal in Drittanwendungen zu integrieren. Das ist im Prinzip eigentlich nur eine Erweiterung der Open layers Bibliothek. Ähm, um das halt auf einfache Art und Weise machen zu können, beinhaltet im Gegensatz zur eigentlichen Software keine GUI-Elemente ja, und ist einfach zu verwenden. Zudem gibt es noch eine zweite Ausbringung. das ist die Masterportal Admin. Das ist eine webbasierte Anwendung, um sich selbst diese Konfiguration ähm, für Portalinstanzen via grafische Benutzeroberfläche zu konfigurieren. Hier kann man bestimmen, welche Daten in dem Portal drin sein sollen welche Werkzeuge genutzt werden sollen, wie das Portal ähm, aussehen soll und kann dann daraus ein ZIP-Paket sich erstellen lassen, ein ZIP-Geo-Portal und kann das auf seinen Webserver veröffentlichen. Diese beiden ähm, Anwendungen, Ausprägungen sind beide natürlich auch als Open Source verfügbar und auch beide unter der MIT-Lizenz. Jetzt zur Implementierungspartnerschaft Masterportal. Die hat sich in 2018 gegründet, haben sich fünf Behörden zusammengetan, die alle das Masterportal genutzt haben, um äh, das Masterportal gemeinschaftlich weiterzuentwickeln. Das hat sich ähm, schnell verteilt, die, die Masterportal-Software und auch die Implementierungspartnerschaft hatten großen Anklang gefunden, sodass mittlerweile schon 31 öffentliche Einrichtungen dieser Implementierungspartnerschaft beigetreten sind und sich um die gemeinsame Weiterentwicklung der Masterportal-Software kümmern und schauen, dass Informations- und Austauschplattformen existieren, dass die einzelnen Partner sich über Entwicklungen, über Beauftragungen austauschen können, dass es einen einheitlichen Feature-Katalog gibt, zentralen, wo man sehen kann, welche Features denn umgesetzt sind, welche geplant sind, welcher Partner was vorhat, um, um dort ähm, sich gegenseitig abzustimmen und die Pflege und Organisation von einem Entwicklernetzwerk. Das ist noch ganz wichtig, dass die Entwickler sich gegenseitig austauschen können, Wissen äh, teilen können und ähm, ja genau gemeinschaftlich an der Software weiterentwickeln können. Hier unten sind ein paar ähm, Partner ähm, aufgezählt. Weitere Partner findet man auf der ähm, auf der Website auf der Landingpage zum Masterportal. Die Vorteile, die wir in dieser Implementierungspartnerschaft sehen als BKG, wir sind auch Mitglied in dieser Implementierungspartnerschaft, ist einerseits die wechselseitige Unterstützung der Partner, also man kann Problemstellungen in dieser Implementierungspartnerschaft adressieren, bekommt Hilfestellungen, man hat die Möglichkeit an individuellen Weiterentwicklungen einzelner Partner, von denen zu profitieren. Wenn ein Partner eine interessante Entwicklung anstößt, ist sie nach der Fertigstellung natürlich für alle Partner und für die ganze Open Source Community verfügbar. Ähm, man hat auch einen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Software. Da gibt es äh, verschiedene Gremien, die über die Weiterentwicklung der Software ähm, bestimmen und, und sich da abstimmen. Austausch der Entwickler hatte ich schon genannt. Und es wird vermieden, dass es Doppelentwicklung gibt. Also wenn eine Behörde eine Entwicklung plant, eine öffentliche Einrichtung, dann wird das frühzeitig in der Implementierungspartnerschaft bekannt gegeben, sodass andere darauf aufmerksam werden und sich dann vielleicht eine ähnliche Entwicklung auch gerade in der Pipeline hatten und sich dann abstimmen können und vielleicht eine gemeinsame Entwicklung an den Start bringen können. Das gilt natürlich auch für Beauftragung und Durchführung von Weiterentwicklungen. Hier kann man frühzeitig in Leistungsbeschreibungen Einblick bekommen von anderen Partnern, kann vielleicht seine Anforderungen noch hinzufügen. Und hat so eine gute Abstimmung insgesamt, was die Fortentwicklung des Projektes angeht. Ein weiterer Punkt, der noch ganz wesentlich ist, es gibt ein zentrales Produktmanagement, welches diese Masterportal-Software vermarktet, aber auch für die Vernetzung innerhalb des Netzwerks sorgt. Und eigentlich so der Single Point of Contact ist, der, der schaut, dass das Netzwerk gut funktioniert. Ganz wesentliche Punkt für uns ist auch noch die nachhaltige Produktpflege. Und zwar kümmert sich ähm, ja, eine Gruppe, mehrere, ähm, mehrere Personen um die Produktpflege. Zurzeit wird es hauptsächlich noch vom LGV in Hamburg durchgeführt. Es wird aber auch eine Maintainer Group eingerichtet, die sich auch um die Abnahme von Pull Requests kümmert, die Code Reviews durchführen, Bugfixing und so weiter, um das Produkt nachhaltig äh, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Ganz wichtig auch die Entwicklung dieser Implementierungspartnerschaft. Das ist kein geschlossenes System. Nach Fertigstellung werden Entwicklungen natürlich auch frei verfügbar gemacht und stehen auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Das Masterportal ist Open Source Software und kann von jedem angepasst und genutzt werden. Diese Implementierungspartnerschaft ist nur ein Kreis von Behörden, die sich gebildet haben, die alle das Masterportal einsetzen und, und das entsprechend weiterentwickeln wollen und das auch entsprechend finanzieren. Jetzt zum Resümee, zum Ausblick und zwar haben wir festgestellt, dass das Masterportal sehr gut für unsere Entwicklung im Geoportal geeignet war, beziehungsweise ist. Wir wir sehen großes Potenzial auch in der Weiterentwicklung, auch gerade durch die Implementierungspartnerschaft Masterportal. Da haben sich jetzt viele Behörden und öffentliche Einrichtungen gesammelt und sind fleißig am Entwickeln. Da wird viel an Funktionalität entstehen. Und die Pflege ist auch gewährleistet, der Software. Von daher sehen wir da auch für die Zukunft ein großes Potenzial. Wir selber werden am geoportal.de weiterentwickeln. Das Entwicklerteam bleibt bestehen und wird das fortlaufend weiterentwickeln, funktional ähm, ähm, weiterentwickeln, aber auch optimieren, anpassen, Bugfixing, so dass wir fortlaufend eigentlich für dieses veröffentlichen wollen. Und auch dieser redaktionelle Bereich, also mit Bestückung mit interessanten Geodaten-Inhalten, den werden wir weiter äh, fortführen, so dass wir noch weitere Datensätze in der GDI.de, aber auch außerhalb suchen, um die im Portal und in der GDI.de zu integrieren. Jetzt schon auf unserem Zettel stehen, stehen Entwicklungen. Ähm, das ist einerseits die Entwicklung ähm, von Routing-Oberflächen zur Anbindung des Open-Root-Services. Hier ist zurzeit ein, ein externer Dienstleister beauftragt, Oberflächen zu entwickeln, die dann in die masterportal software integriert werden. Und da ist dann die Anbindung des Open-Root-Services möglich. Das BKG stellt auch äh, Instanzen des Open-Root-Services bereit, die wir dann dort integrieren wollen im ähm, in dem geoportal.de. Die 3D-Ansicht, die ist zurzeit noch im Beta-Status, die wollen wir optimieren. Mehrsprachigkeit ist noch ein Thema vom Portal. Das ist zurzeit noch nicht umgesetzt im Geoportal.de. Hier wird es noch ähm, Arbeiten geben, die die auf unserem Zettel sind. Ich könnte noch weitere ähm, Entwicklungen aufzählen. Ich will es aber eigentlich hierbei erstmal belassen. Ähm, noch der Hinweis auf ähm, umgesetzte und geplante Funktionen des Masterportals. Die können wie vorhin schon erwähnt ähm, auf der Landingpage gefunden werden. Zum Abschluss ähm, bleibt mir eigentlich nur noch Sie einzuladen, sich das geoportal.de mal anzuschauen, ähm, nach interessanten Datenquellen zu recherchieren und sich bei Fragen und Problemen äh, direkt an uns zu wenden. Das können Sie direkt im Geoportal über die Support-Oberfläche, äh, können Sie direkt Fragen an uns richten und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie unser Portal besuchen. Vielen Dank, Manuel, für, für deinen Vortrag. Denn du hast es wahrscheinlich nicht direkt mitbekommen, aber ich würde sagen, in Vanyoless sind doch einige Fragen gestellt worden bezüglich deines Vortrags. Und ich versuche jetzt mal so die Fragen mit den meisten Votes ähm, zu wiederholen und dann kannst du ja versuchen, kurz darauf einzugehen. Die Frage, die die meisten Votes bekommen hat, Masterportal versus MapBender. Wo liegen die Vorteile des Masterportals? Ja, also für uns ähm, jetzt nicht die, die technischen Vorteile, sondern ähm, eher die, die Vorteile in der Community mit, mit anderen Behörden zusammenzuarbeiten in dieser Implementierungspartnerschaft und dort äh, sich gemeinsam abzustimmen, um diese Vor äh, Software weiterzuentwickeln. Aus technischer Sicht äh, kann ich jetzt kein, ähm, keinen großen Vergleich an, anstellen, dazu kenne ich den MapBender zu wenig. Hm. Ähm, vielen Dank. Eine andere Frage, die ähnlich viele Votes bekommen hat: Wie groß ist die Herausforderung, mit dem Masterportal so viele verschiedene Portale aktuell zu halten bzw. Zu pflegen? Das ist eigentlich ähm, gerade ein, ein Vorteil vom Masterportal, dass man ähm, einen Core hat, ein, eine eine Codebasis und kann mehrere Instanzen über, über Konfigurationsdateien äh, konfigurieren und kann so ähm, nur über die Pflege von Konfigurationsdateien mehrere Portalinstanzen betreiben. So hat Hamburg eigentlich auch angefangen. Ähm, ein, eine Codebasis, ein, eine ähm, JavaScript-Datei, die zur Verfügung gestellt wird und, und etliche Konfigurationsdateien, die nur angepasst werden müssen. Mhm. Also der Aufwand ist relativ gering. Mhm. Andere Frage noch: ähm, Lassen sich die Daten auch downloaden bzw. mit Hilfe einer API abfragen? Ja, also die Dienste, die, die den Download unterstützen, also über, über WFS oder oder Atomfeed ähm, Download-Dienste anbieten, sind im Geoportal auch downloadbar. Ähm, dort hat man die Möglichkeit, über eine Benutzeroberfläche Feature-Types auszusuchen und, und Daten herunterzuladen. Ist natürlich immer abhängig von den Diensten und, und den, den äh, Datenbereitstellern, welche Funktionalität äh, dort mitgegeben wird. Aber prinzipiell möglich, ja. Ähm, letzte Frage aus dem Chat noch. Ähm, wer liefert die Daten? Bundesverwaltung, Landesverwaltung, Kommunen? Genau, äh, genau die, die du aufgezählt hast. Also es sind, sind ähm, Bundeseinrichtungen, ähm, dann ähm, verschiedene Ämter auf, auf Landesebene, Kommunen, Rathäuser, aber auch teilweise wissenschaftliche Einrichtungen, ähm, die auch Daten in die GDIDE. Ähm, einbringen, Helmholtz-Gesellschaft ist dort zu nennen, Pangea, das sind wissenschaftliche Einrichtungen, die auch Daten beisteuern und verfügbar machen in der GDIDE. Manuel, letzte, letzte Frage von, von mich, von mir an dir oder beziehungsweise von den Teilnehmern an dich. Erfolgt die Kategorisierung durch gdi.de oder durch die jeweiligen Datenbereitsteller? Wie wird mit Datensätzen umgegangen, die mehrere Kategorien betreffen, zum Beispiel Landwirtschaft oder Umwelt? Also die Kategorie, die man auf der Startseite gesehen hat, die wird durch unser Redaktionsteam vorgenommen. Unser Redaktionsteam bestückt die einzelnen Kategorien mit Daten. Das ist aber nur eine ausgewählte Satz an Daten. Das sind 200 Datensätze momentan, die redaktionell in diese Kategorien gesteckt wurden. Man kann zusätzlich noch weitere ähm, Kategorien in den Metadaten vergeben und über die Gesamtsuche der GDI.de ähm, auf diese Themenbereiche zugreifen. Und da ist es dem Datenbereitsteller überlassen, in welche Kategorie er seine Daten schiebt, zu welchem Thema er das zuordnet. Und es kann durchaus sein, dass ein Datensatz doch in zwei unterschiedliche Themen reinpasst. Äh, dort gibt es vordefinierte äh, Themenbereiche der, von, von, von der ISO, wo man seine Daten entsprechend in, in vorgegebene Bereiche schieben kann und das in den Metadaten entsprechend äh, registrieren kann. Dann, Manuel, nochmal vielen Dank an dich. Wir machen jetzt eine Pause und um 14.30 Uhr geht es weiter. Vielen Dank. Bis gleich.